Fleischklößchen, Frikadellen, wie heißen die hier? Coletten ja, ja. <lacht> aus Pferdefleisch. Das war natürlich ein großes Dilemma. Pferdefleisch war noch zu bekommen auf dem Schwarzmarkt, aber das war natürlich nicht koscher. Ich habe gemacht Coletten zu Rivalry. Der Pferd ist gleich komplett, sondern Menschen recht zufrieden. Man stellt der Weg gleich später stehen, wird das Klopp verstinken. Trinkt man auch ein glücklicher Teig mit der Sacherinke. Bim-Bom, Bim-Bom, Biri-Bom, Bim-Bom, -bim Biri-Bom. Bim -bim